Hallo! Ich wollte heute mal wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Ich habe sowohl auf Instagram als auch hier auf YouTube in dieser Community-Area äh, dazu aufgerufen, dass ihr mir mal wieder ein paar Fragen stellen sollt und dürft. Wow, man darf mir jetzt Fragen stellen. Nein, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe mir jetzt ein paar davon rausgepickt und werde die jetzt einfach mal beantworten. Viel Spaß! Frage Nummer 1. Hast du jemals bereut, schon so früh mit YouTube angefangen zu haben? Und wie fanden deine Eltern das damals? Also, also für die, die es nicht wissen, ich habe mit 13 Jahren angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Und von daher war das schon relativ früh, ja. Ähm, ich habe das aber eigentlich nie bereut, weil ich habe auch nie irgendwas gemacht, was ich hätte bereuen können. Weil ich habe jetzt nicht über Themen gesprochen, die mir unangenehm waren oder habe mich nicht, ich sag mal, verkauft oder so. Ich habe immer nur das gesagt, was ich auch wirklich denke und worauf ich Lust hatte und was mich selbst interessiert. Und... Ähm, als es dann auch irgendwann um die Frage ging, wie mache ich das jetzt weiter mit YouTube. Also erstmal war es ja nur ein Hobby, dann irgendwann ähm, wurde ich auch YouTube Partner und habe dann diese Anzeigen geschaltet, die ihr jetzt auch vor dem Video zum Beispiel gesehen habt. Und ähm, dann irgendwann trifft man ja so ein bisschen die Entscheidung, wie viel Effort stecke ich da jetzt rein, wie wichtig ist mir das, will ich da langfristig irgendwas aufbauen oder so. Und da habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden. Also ich bin dann nicht in YouTube-Netzwerk gegangen. Also das ist ja wie so ein Management für YouTuber. Ich habe mich nicht mit irgendwelchen YouTubern irgendwie getroffen, um dann Kollaborationen zu machen, was natürlich auch die Reichweite natürlich gepusht hätte. Ich habe das wirklich immer so gemacht, dass ich mich damit wohlgefühlt habe. Und von daher gab es auch eigentlich nie den Moment, wo ich es bereut habe. Außer, als ähm, meine Schulkameraden darauf Schulkameraden, geiles Wort, darauf aufmerksam geworden sind und in der Schule das halt, was heißt veröffentlicht wurde, aber die Leute in der Schule wussten dann halt, dass ich das mache. Das war eine Zeit, da habe ich auch meine ganzen Videos gelöscht. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, weil das war schon relativ unangenehm dann auf dem Schulhof, ähm, ich hatte jetzt keiner irgendwie ausgelacht und mit dem Finger auf mich gezeigt, ganz offensichtlich. Aber du merkst halt einfach, die reden jetzt gerade über dich. Und das war einfach nicht cool. Und von daher, in diesem Moment dachte ich so, oh je, vielleicht hätte ich das mal lieber gelassen. Aber irgendwann war ja auch das dann ähm, passé und ich stand dann darüber. Und das war auch gut so und ist auch gut so. Und ähm, genau, aber ansonsten habe ich das eigentlich nie bereut. Und mit meinen Eltern war das am Anfang mal nicht so, dass die erstmal das gar nicht so richtig verstanden haben, weil klar, vor zehn Jahren ähm, gab es das alles noch nicht so extrem und so lange wie jetzt und war noch nicht alles etabliert. Und äh, meine Eltern haben jetzt auch nicht stundenlang am PC gehockt und wussten jetzt genau, was ist YouTube, was ist Facebook. Instagram gab es da noch nicht, aber die mussten das natürlich auch erstmal alles ein bisschen kennenlernen und... Haben auch, glaube ich, nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert und wie ich sitze jetzt vor der Kamera und dann irgendwann sehen, dass die Leute online, hä, wie funktioniert das? Aber die haben dann natürlich auch mit mir mitgelernt und ähm, das war eigentlich nie ein Problem. Also es gab jetzt nie ein Gespräch, in dem meine Eltern gesagt haben, wir wollen das nicht, dass du das machst. Die haben auch, glaube ich, gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass ähm, ja, das halt einfach ein, ein Hobby ist, was mir jetzt gerade so liegt und das war dann auch für sie in Ordnung. Wie sieht dein Sportlife aus? Also ähm, so, ein, so ein ganz geregeltes Sportlife habe ich jetzt nicht. Ich probiere eigentlich so, ja je nachdem halt wie man es schafft, aber so drei bis viermal die Woche vielleicht Sport zu machen. Und ich mache manchmal Yoga, ich, mache, ich gehe manchmal Joggen, ich gehe auch mal ins Fitnessstudio. Im Fitnessstudio mache ich sowohl für mich Sachen als auch in einem Kurs mit. Und ich mache auch manchmal zu Hause so Workouts irgendwie. Boxen oder einfach so ein, keine Ahnung, 30 Minuten Apps und Back-Workout oder solche Sachen. Also eigentlich so ganz bunt gemischt. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann sage, ich mache jetzt unbedingt einmal die Woche das, einmal die Woche das. Ich probiere einfach so ein bisschen darauf zu hören, was mir gerade passt und was meinem Körper auch gerade gut tut. Also ich merke immer zum Beispiel, wenn ich jetzt mal wieder Yoga machen sollte, dass ich mal wieder Yoga machen sollte. Ich finde, das ist dann einfach so, dass dann alles ein bisschen angespannt ist und dann machst du das und du merkst sofort, wie es dir besser geht. Ähm, aber wenn ich merke, ich will mich auspowern oder so, dann gehe ich halt lieber zu einem Kurs und, keine Ahnung, Box oder irgendwas, ne, wo ich dann richtig auch in Wallung komme. Also es ist eigentlich eine Mischung daraus. Es funktioniert für mich ganz gut und ähm, ja, das ist so mein Sportlife. Falls ihr wollt, dass ich da mal genauer drauf eingehe oder euch vielleicht so mal meine liebsten YouTube-Workouts oder so zeige oder mit euch teile, dann sagt mir das gerne. Dann mache ich das auch mal sehr gerne. Nächste Frage. Du hast mal berichtet, dass du ein recht entspannter Persönlichkeitstyp bist. Denkst du, dass die typischen Stressmenschen das lernen können? Falls ja, empfohlene Tipps. Puh. Also erstmal würde ich immer noch sagen, dass ich ein recht entspannter Persönlichkeitstyp bin. Es kommt natürlich immer auf die Situation und das Thema und mein Gegenüber und so an, aber generell bin ich, glaube ich, relativ entspannt. Ähm, ob Stress, Stressmenschen das lernen können? Also erstmal würde ich nicht sagen, dass es sinnvoll ist, das komplett zu lernen. Ich glaube, es ist gut, wenn jeder ein Teil Stressmensch und ein Teil entspannt ist, weil ja es muss irgendwie ausgeglichen sein. Aber wenn man jetzt irgendwie denkt, oh Gott, ich bin die ganze Zeit gestresst und so, dann wäre, glaube ich, mein Nummer 1 Tipp, den ich auch unbedingt viel mehr machen sollte, meditieren. Ähm, ich glaube, Meditation ist für so viele Dinge gut. Das ist so untersch das ist eigentlich nicht mehr unterschätzt, aber ich, ich kann mich einfach irgendwie ganz oft nicht dazu aufraffen. Aber ich glaube, wenn wir uns alle 10 Minuten Zeit nehmen würden am Tag, um, um zu meditieren, dann wird es uns allen viel besser gehen. Wir werden alle viel entspannter. Ähm, also das ist so, glaube ich, das, was eigentlich sehr einfach umzusetzen ist und wirklich, glaube ich, krasse Ergebnisse erzielt. Mir bringt auch immer, wenn ich merke, dass ich so ein bisschen außer Balance bin, Yoga zu machen, was. Ich gehe auch gern einfach in die Natur. Also für mich ist Natur etwas, was mich entspannt. Einfach die Luft, die Geräusche, einfach die... Ja, so diese Atmosphäre in der Natur, was bei mir auch immer super ist, ist mich auszupowern, mich irgendwie zu spüren, Sport zu machen, an meine Grenzen zu gehen, richtig, ja, mich einfach zu spüren wirklich, das entspannt mich dann im Nachhinein, weil ich eh so kaputt bin, dass ich gar nicht mehr unentspannt sein kann, aber auch, weil es mir einfach ein gutes Gefühl gibt und ein gutes Selbstbewusstsein irgendwie, ähm... Und ja, ich glaube auch, dass Organisation wichtig ist für gestresste Menschen, mit sich selbst klarzukommen und zu wissen, was einem selbst gut tut. Wenn ich weiß, ich brauche in meiner Woche ein, zwei Abende, wo ich nur für mich bin, wo ich lese oder mir einfach eine Doku anmache oder bade oder was auch immer, dann mache ich das auch. Oder dann sollte man das auch machen. Wenn man merkt, scheiße, ich sage gerade die ganze Zeit ja und mir geht es dabei nicht gut, dann stoppt das. Wenn man das schon merkt, dann ist es ja wirklich das beste Zeichen, darauf zu reagieren. Und von daher muss man einfach wirklich darauf achten, was einem selbst gut tut. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Nutzt du ein Bullet Journal? Habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, das passt irgendwie nicht zu mir. Ich bin einfach nicht so der kreative, visuelle Mensch. Ich habe einen Kalender, wo ich mir inzwischen wieder, als ich gearbeitet habe, ähm, hat das ein bisschen gestoppt, weil da habe ich halt eh größtenteils nur gearbeitet. Aber da trage ich mir halt einfach alles ein, was ich mache den Tag über. Wenn es feste Termine sind, natürlich mit Uhrzeit. Wenn es einfach nur ist, bügeln. Video drehen, bla bla bla, dann schreibe ich es halt einfach dahin, damit ich es nicht vergesse. Und das bringt mir eigentlich sehr viel. Ich glaube ehrlich gesagt, das, also das wäre nichts für mich. Ich finde das cool, wenn andere das nutzen. Ich gucke mir das auch gerne an. Aber, ähm, nee, nicht für mich irgendwie. Worüber machst du dir aktuell am meisten Gedanken? Was beschäftigt dich am meisten? Ähm, ich würde mal sagen, das ist... Das, was jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten bei mir ansteht, das ist zum einen der Umzug. Wir haben tatsächlich eine Wohnung gefunden. Und zum anderen, was ich dann da machen werde, weil ich habe leider immer noch nichts von den Unis gehört. Und das wäre jetzt schon irgendwann mal ganz nice, eine Antwort zu bekommen. Mir haben auch schon einige von euch geschrieben, dass sie jetzt inzwischen was gehört haben. Ich hoffe, dass ich noch im August was höre und nicht erst im September. Aber eigentlich ist der August ja auch schon fast um, deswegen denke ich da schon relativ viel drüber nach gerade. Wie gehst du mit dem gesellschaftlichen Druck in puncto Schönheit um? Eigentlich gar nicht. Also eigentlich habe ich mich davon komplett frei gemacht. Ähm, ihr habt ja auch in den letzten Videos gesehen, ich schminke mich eigentlich fast gar nicht mehr. Ich habe mich jetzt heute mal wieder geschminkt, irgendwie hatte ich Bock drauf. Aber äh, das ist vielleicht so einmal im Monat oder halt zu ganz besonderen Anlässen. Ich habe auch, wenn es jetzt ums Thema Klamotten geht, äh, jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis, besonders herauszustechen oder besonders teure oder auffällige Klamotten zu tragen. Ich gehe eigentlich nur noch in Secondhand-Läden äh, einkaufen und finde da coole Sachen, die mir gefallen. Hab auch schon zwei, dreimal einen Kommentar bekommen von wegen, was ist denn das für ein Kartoffelsack? Aber wenn das den Leuten nicht gefällt, dann ist das halt so. Also um ehrlich zu sein, kann ich das wirklich komplett abstellen, was andere dazu sagen. Und äh, mir hat irgendwann letztens eine gesagt, das war nachdem ich auch den Abend davor was getrunken hatte, sie so, ach du siehst heute aber scheiße aus. Und ich so, ja, so bin ich halt aufgestanden und so sehe ich jetzt halt heute aus. Aber ich dachte mir so, wer hat jetzt irgendwas von diesem Kommentar, weil das war schon auch ernst gemeint und das war jetzt nicht böse gemeint, aber das war halt das, was sie dachte. Und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt dass ich da in Tränen ausgebrochen bin, aber ich habe danach schon darüber nachgedacht, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie man jemanden so kommentieren kann. Du hast ja auch selbst nichts davon. Also ich, ich mache mir keinen Druck in Sachen Schönheit. Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Mir ist es wichtig und da achte ich drauf, dass ich mich selbst wohlfühle. Ich merke auch, wenn äh, ich mal wieder zum Friseur muss oder keine Ahnung. Ne, da hat man natürlich schon so ein Gesp Gespür für. Aber ich kann das ganz gut abstellen, dass ich anderen gefallen möchte. Das ist eigentlich komplett. Also ähm, ich merke das natürlich auch, wenn irgendjemand etwas, was ich anhabe, nicht schön findet oder meine Haare an dem Tag oder was auch immer. Aber das ist, also, das ist dann halt so. Ich glaube, da kann ich inzwischen ganz gut wirklich drüber stehen. Und die letzte Frage für heute. Was machst du am liebsten zum Entspannen? Oh, eigentlich habe ich das schon eben beantwortet in dem äh, Stressmenschen-Fragen-Ding. Ähm, also eigentlich nochmal zusammengefasst. Yoga... Ich lese gerne zum Entspannen, da merke ich auch so richtig krass, wie mich das runterbringt. Ähm, manchmal lege ich mich auch einfach aufs Bett und schlafe dann irgendwann ein, weil ich immer einschlafen kann, aber mache einfach wirklich nichts, einfach so, dass mein Kopf mal wieder runterfährt. Von diesen ganzen Einflüssen, die man hat, brauche ich das manchmal. Was entspannt mich noch? Ja, Sport halt, spazieren gehen, essen. Ich koche auch gerne zum Entspannen. Mich entspannt auch Zeit mit meinen Pflanzen zu verbringen und die irgendwie alle zu pflegen und zu gießen und zu düngen und zu duschen und was man da alles so mit macht. Ableger zu machen. Und übrigens, falls ihr es auf Instagram noch nicht gesehen habt, meine Avocado-Pflanze wächst jetzt. Ja! Ich räume auch mal zum Entspannen ganz gerne auf oder ich gucke halt einfach Netflix. Irgendwelche Dokus oder irgendwelche Serien. Auch. Also alles Mögliche eigentlich. Ja, das waren die Fragen, die ich mir jetzt rausgepickt hatte. Ich hoffe, das waren interessante Fragen für euch. Und ich habe sie auch ähm, zu eurer vollsten Zufriedenheit beantwortet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr möchtet, dass ich öfter solche Q&A-Videos drehe, dann schreibt mir das gerne. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag heute und eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.